Bambus, Jetzt äh, äh, nein, es ist Schluss also mit dem Gebet, ist schon fertig jetzt. Das ist nochmal der letzte Gebet. 耶 yeah. yeah. yeah. Oh, karam apa ini? Oh gitu. Selamat Haran dengan lu mandi, Iji? Hmm. Ich frage, ob jemand hierher kommt, zum dem Pool hin, zum Schwimmen, aber er meint, es gibt viele, jetzt ist gerade ruhig hier. Einheimische oder Touristen? Ja, Ja, mal, mal Touristen, mal die Einheimischen. Ja. Ja. Wow. Oh. Schaffst du Kakao? Das ist Kakao, oder? Kakao. Ja, Kakao. Das sind die Früchte. Die werden größer, auch heller, wenn die reif sind, die werden gelb. Der will zeigen äh, einige Arten von Gewürzen von Indonesien. Kopi, Oh, da, da gibt es auch schon Kaffee, also die verschiedenen Sorten von Gewürzen. Da man auch nach, nach äh, Nelken. Nelkenbluten, ja. Ja, das sind die auch schon in Tüten. Oh, ja. Da gibt es dann auch. Da ist da sind ja, die, da ist ja die, die Kakao, ne? Die kann man, die kann man auch schon äh, ein bisschen kosten. Ne? Ja. Es kann drin, die darf man ja nicht Ja, die darf man nicht. Einfach Und wir Komm, ja. Ist okay, ja. nein, kein ja, es ist kein Problem. Ja. Die, die hier. ist die Bissern geplant, Ja, die ist ja. Ja, man kann, man kann schon. Ne, ja, hier. Ich meine, die in den Kern drin, das wird Schokolade. Ja. Das wird Schokolade, nicht? Die außen braucht man überhaupt nicht. Aber die in den Kern drin, das wird Schokolade. Ja. Ja. It's a the one. It's It's the, uh, the, the good right? It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's It's a good It's a yeah You It's yeah. <laughs> <You know, laughs> uh, a yeah. good It's a It's a good It's Bye. Bye. Sind, das ist aber jetzt ja. reine, reine Schokolade ohne irgendeine Gewürz deswegen was wir essen gleich ist schon Zucker und also, so ja ja ja ja auch ja ja ja ja ja Kraft ja ja man genug Kraft ja ja ja Meint sie. Hier ja ja ja ja ja ja, yeah, this is the spices uh, we collect all from here, yeah. Mm -hmm. Because many many people from Germany also bring from here. sims, yeah, sims, yeah. Sims. Mhm. Wie gọi cái cinnamon? Das schon. Ah, das ist mm -hmm. das ist schon, Sims, yeah. Mhm. Mm das wird auch schon mit mit der Kaffee auch gemischt. Kaffeepulver. Ah, ja, ja. Ja. Wie mit ja apa namanya? Koriander, ja, Koriander. Die, kennt, die kennt auch alles auf, ja. auf, auf Englisch, Deutsch. Ja. Ja. Die kennt das auch. Wie <lacht> kann die kennt das, auch, das auch, auch in der Sprache. ne, Auch, oh, äh, nein, ja? Macadamia. Macadamia. Ja. Ich muss dann immer überlegen, das ja. sofort zu sagen. Aber für den Lokal, normalerweise, die use for Cookies. cooking? Yeah. Yeah. Okay. für Curry, sehr, sehr wichtig. Das ist uh, Kakao. Kakao. Das ist Kakao, ja. Yeah. Yeah. Mhm. Was haben Sie? Fresh coffee, mm -hmm. not, oh, roasted. Yeah. Yeah, not roasted yet, ah, not roasted. This is We're the pulva, pulva. This is the bean already roasted. Uh -huh. If you have machine, you can make a powder by yourself. Oh, yeah. Allo, yeah. okay. this muscat, muscat Yeah. Ah, okay. Yeah. Muscat nuts. Muscat yeah. mm -hmm. This is yeah cool. Wow. Yeah. yeah. What for a present? Yeah. Okay. yeah. yeah. <laughs> Chili oh, <laughs> oh, yeah. yeah, ja, yeah. yeah, so. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich Ja. Ja. Ja. zu Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Das ist ein langer Prozess. Prozess ist easy. Es ist nicht so verschiedene Gewürze aus ist Das ist der Das ist ist Ja. ja, sie will, will richtige Kaffee ja, anbieten, ja. Ja, dass, dass ihr ein bisschen ja. Ja, mal Kosten, Ja, ja, ja. Uh, Gemüse, ja, ja. gewürze ja. ja, das oh. oh. Ah, da